Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu meinem ersten Video im Januar 2019. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ihr seht, ich habe mal wieder einen Karton vor mir stehen und zwar habe ich eine kleine Bestellung bei Stampin' Up gemacht. Und ich zeige euch auch gleich, was noch drin ist. Vorab sage ich euch noch, dass ich ähm, noch eine Bestellung machen muss diesen Monat. Und wer noch was bestellen möchte... Darf mir gerne unten äh, in der Infobox findet ihr meine E-Mail-Adresse. Da dürft ihr mich anschreiben und dann könnt ihr mitbestellen. Und dann mache ich so eine Art Sammelbestellung und ähm, ja, verschicke dann die Sachen an euch. Oder wenn ihr äh, selbst genug bestellt, dann eben Versandkosten, also eben direkt an euch. Das besprechen wir dann unter uns. Okay, so ich fange mal an. Wie gesagt, das ist nur eine kleine Bestellung wartet also nicht so viel. Ähm, als erstes habe ich hier ein Wink of Stella und das ist eine Kundenbestellung. Die ist nicht für mich. Für mich habe ich bestellt einmal ein paar Schneideklingen für mein Schneidebrett. Dann habe ich mir hier diese schönen ähm, Stanzteile bestellt. Ja, man hat eigentlich genug Ganz Dinger, aber die fand ich so toll auch von den Farben und deswegen habe ich mir die jetzt einmal mitbestellt und das hier ist, wenn mich nicht alles täuscht, moosgrün und das hier könnte entweder minzmakron oder smaragdgrün sein, da bin ich mir gerade nicht so sicher. Das hier könnte zarte Flaume sein, legt mich da bitte nicht fest, ich habe die Farben nicht so im Kopf und bei der Farbe hier weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, ich glaube es ist Granat äh, Grapefruit, aber wie gesagt, ich bin nicht sicher, sind aber auf jeden Fall sehr schöne Frühlingsfarben und äh, ja auch das Muster finde ich total schön und deswegen habe ich mir die jetzt einmal mitbestellt. So, dann habe ich mir hier Streifen bestellt. Und zwar sind das so Schaumstoffstreifen. Ich hole die gerade mal raus. Hier sind quasi zwei Bögen drin. So, die gehen hier gar nicht so leicht raus. So, ein Bogen. Und das sind dann hier immer solche kompletten Streifen. Und die sind eben super für zum Beispiel Schüttelkarten. Dafür habe ich mir die einmal mitbestellt. Packe ich jetzt einfach so mal an die Seite, kann ich später wieder reinpummeln. Ja, und dann kommen wir zu den stempel -Sets. Und hier haben wir ein Klarsicht-Stempel-Set. Ähm, tu, was du liebst. Das mag ich sehr gern. Das habe ich damals, als ich bei der. Ach, na, sag doch schnell. Wie heißt denn jetzt die Veranstaltung? Ich komme gerade nicht drauf, ist egal. Auf jeden Fall habe ich da dieses Stempelset ausprobiert. on stage. genau, jetzt habe ich es, seht ihr? Wenn man nicht mehr drüber nachdenkt, dann kommt es wieder zurück. So, und hier ist einmal drauf zum freudigen Anlass. Ähm, ein kleiner Freundschaftsgruß, vielen Dank und äh, tu, was du liebst. Und hier so ein schicker Hintergrundstempel und noch ein paar Blümchen. Ja, und ich finde, das ist für mehrere Anlässe sehr schön. Und deswegen musste das einmal mit. Ja, und so sehen die dann in Originalgröße aus. Ja, Weihnachten ist vorbei. Trotzdem habe ich mir dieses Set jetzt nochmal mitbestellt, weil es eben günstig war. Und ähm, deswegen, Weihnachten kommt ja auch jedes Jahr wieder. Und deswegen dachte ich mir, ach komm, bestellt sie jetzt einmal mit. ist ein Gummistempelset. Ihr wisst, dass ich auf die eigentlich nicht so stehe, aber... Gut, auch kein Weltuntergang. Hier ist dann gesegnete Weihnachten. Freut euch, das Christkind ist geboren. Ähm, frohe Wünsche zur Feier der Heiligen Nacht, in der die Liebe auf die Erde kam und Licht in unser Leben brachte. Ja, sehr schöne Sprüche und der musste auf jeden Fall in meinem Regal stehen für nächstes Jahr. Dann habe ich dieses Set noch bestellt und zwar jeden Tag eine kreative Tat. Kreativität macht Freunde bzw. Freude und ähm, äh, kreieren jederzeit, Haushalt hat Zeit. <lacht> finde ich total lustig, ich zeige euch dem mal ein bisschen näher, dann könnt ihr es besser sehen. Und dann eben hier so viele ähm, kreative Sachen noch dran. Ja, finde ich total gut und... Ähm, ja, passt jetzt auch ganz gut zu meinem ähm, Art Journal Book, was ich gerade mache. Da kann ich das bestimmt auch ganz gut mal verwenden. Hier ist ein Set drin, das habe ich geschenkt bekommen. Äh, ich habe es nicht bestellt, es ist aber in, meiner, in meinem äh, Paket hier mit drin. Und ähm, ja, deswegen nehme ich jetzt einfach an, dass es ein Geschenk ist. Ich habe gar nichts gesehen, dass irgendwie eine Aktion war oder so. Ich habe mich aber auch nicht so wirklich damit befest, befest, oh, befasst. Mensch. Und äh, ja, da ist dieses Set hier halt drin. Da ist einmal so ein Storch, so ein Blütenzweig hier, so ein Blumendings. Und dann in Englisch ein paar Sprüche. Und ja, eigentlich ganz cool und das ist auch so ein Gummistempelset und ja, theoretisch auch ganz süß. Ich hätte es mir ehrlich gesagt nicht bestellt, aber beim geschenkten Gaul schaut man nicht ins Maul. Und ähm, ja, für geschenkt ist es auf jeden Fall schön. Genau. So, dann habe ich noch zweimal die Stampin' Spritz bestellt wo man halt immer Farbe mit Wasser vermischen kann und dann aufspritzen kann. Ob ich das unbedingt jetzt mit meinen Stampin' Up Farben mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht werde ich sie auch mal probieren mit meinen Mixed Media. Da hatte ich mir ja auch so Pigmente, also Pulver, bestellt. Und da werde ich, glaube ich, mal ausprobieren, so ganz wenig Pulver und so 2 ja, zu 1 Wasser zu Pulver. Also... Ein Teil Pulver und zwei Teile Wasser und werde dann mal gucken, wie intensiv das wird, weil bei meinen ähm, Lindis, äh, da ist es mir doch zu dünn, also zu wenig Pigment drin. Und da will ich das mal ausprobieren, wenn man mehr Pulver nimmt, wie es dann ist, ob das dann überhaupt noch zu spritzen geht oder eben nicht mehr. Und ja, dafür probiere ich es auf jeden Fall. Ein, einen Stift werde ich auf jeden Fall damit mal probieren und die anderen werde ich so benutzen, für alle möglichen, weil die sind einfach toll. Ja, und ihr seht, mein Karton ist schon der, ihr Lieben. Das war schon mit meinem Mini-Hohl. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.